Guten Morgen ihr Lieben Ja, Türchen Nummer 3 und wir starten wie immer mit dem Ikea Adventskalender und das Türchen Nummer 3 habe ich schon gefunden, das ist hier und die Ikea Adventskalender App starte ich auch schon mal ja, und dann mache ich das. Oder ich gucke erstmal, ob es hier was gibt. Hinter jedem Türchen erwartet dich eine tolle digitale Überraschung. Wenn du dieses Symbol siehst, findest du dahinter tolle schwedische Weihnachtsrezepte. Ja, das wussten wir schon vom Türchen gestern. Dann gehe ich einmal so runter. Und machen hier einmal auf. Und so sieht die Schokolade heute aus. Oh. Da drin ist so eine zitronige Hellecreme. Und was haben wir hier? Guck mal, es schneit. Na. Willkommen bei deinem digitalen Schwedisch-Wörterbuch. Hm. Wusstest du schon, was Guck mal, es schneit auf Schwedisch heißt? Hm. Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Titta des nörd Okay. des <lacht> nörd So. Ja, habt ihr es gehört? Tita des Nerds Okay, es schneit Guck mal, es schneit Und Tita heißt dann, guck mal, ja Na gut Ja, so, das war unser drittes Türchen im Adventskalender von Ikea Ja, finde ich ganz lustig Die Idee, dass man auch ein bisschen Schwedisch lernt So, das Paket habe ich mir hier schon rausgesucht Da muss ich ja immer rechnen Und ähm, ja, hier habe ich heute die Nummer 3 von Manuela und die kommt heute zuerst, weil ich gestern das zuerst aufgemacht habe. Und dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Wenn ich die Adventskalender packe, dann habe ich immer das Problem, dass ich selber vergessen habe, was ich eigentlich für den Tag reingetan habe. Ich finde es dann immer total spannend, welches Geschenk ist denn da heute eigentlich drin, wenn ich das, wenn ich die Videos, also das Video von äh, Mausi sehe, Manuela hat keinen ähm, Kanal, aber wenn ich das von Mausi sehe, dann finde ich es immer witzig, weil ich immer nicht weiß, selber nicht weiß, was drin ist. So, und hier haben wir heute zwei Tütchen mit äh, Holzaufklebern. Und zwar solche süßen Schneemänner. Ja, und die kann man auch aufhängen. Die haben oben noch ein Löchlein zum Anhängen. Also man könnte die theoretisch auch noch am Baum oder ein Geschenk dranhängen oder dran kleben. Das ist natürlich praktisch, dass man beides machen kann. So, und dann kommen wir zu dem Geschenk von Eis. Ja, und für wen, für jeden, den es interessiert heute, war die Wurzel aus Neun. Und, ja, Ja, ich habe wieder gar nicht ähm, getastet, aber ich finde es auch immer mega schwer. Wobei hier unten könnte ein Badesalz oder sowas drin sein. Ja, also ein Badesalz und ein Plastikmakaron. Ich glaube, in deinem Kalender letztes Jahr war auch einer. Der war aber in Orange. Und dieser hier gefällt mir ehrlich gesagt viel besser wegen der Farbe. Ne? Ja, und das ist so eine kleine Schachtel. Da kann man dann was reintun. Zum Beispiel ein, äh, etwa eine, selbstgemachte, eine selbstgemachte Creme oder so. Könnte ich mir hier auch gut vorstellen. Das reinzutun, muss man ja nicht immer Bastelsachen rein tun. So, und eine Portion Liebe. Champagner, Beere und Johannisbeere. Verwöhnendes Badesalz. Jawohl. Ja, wie gesagt, Badesalze und so gehen immer. Und ja, so meine Lieben. Das war schon das Adventskalender-Video von heute Morgen. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.